Und selbstverständlich lässt sich das ändern. Nun, bisher hatte ich eben nicht die Möglichkeiten, vor allem weil sie auch verschwunden war. Wenn ihr jetzt sagt, dass sie jetzt wieder da sein sollte, dann müssten wir gucken, wie wir sie wieder vor den Vizeadmiral setzen, der ja zurzeit ernannt ist. Wie heißt dieser Mann denn überhaupt? Ernbrand von Hardenfels. Sitzt, wie gesagt, im Octagon. Wir haben zusätzlich noch den Konteradmiral Hakon von Sturmfels, der zurzeit als sein Vertreter fungiert. Das ist ein Freund von äh, Prayadania. Es gibt äh, vielleicht Möglichkeiten, äh, sich der Loyalität des Vizeadmirals sicher zu sein. Spricht von Dann, Zaubern? Ja, natürlich. Nun... Das Zaubern gegen oder für einen Admiral, Vizeadmiral bzw. die Generalität ist schwierig. Wenn das bemerkt wird, ist das ebenso hochfacher. Einmal angenommen, ihr würdet verkünden, dass die Admiralin zurück sei und Vizeadmiral von Hardenfels zurücktreten müsse. Wenn er sich weigern würde, hätte die eine Handhabe. Wenn die Admiralin wieder zurück ist. Dann steht sie auf dem Präsentierteller des aventurischen Boten und äh, ja, wenn Ernbrand von Hardenfels sein ehrhafter Mann ist, dann wird er zurücktreten. Das hat äh, Prayadania übrigens selbst versucht. Sie hat äh, aufgrund der schwerwiegenden Gerüchte schon dreimal der äh, Kaiserin angeboten, zurückzutreten. Das hatte Rohaya aber verneint. Sie hat den Rücktrittsgesuch äh, abgelehnt. Aber wenn es eine. Frage der öffentlichen Meinung und des aventurischen Boten ist. Könnte man nicht einfach, ich weiß nicht, ein wenig Geld in die Hand nehmen, dass der aventurische Bote einen netten Artikel über die Heldentaten der Admiralin schreibt und wie sie äh, heroisch zurückgekehrt ist ähm, von einer gefährlichen Geheimmission. Und ähm, ich weiß nicht, man würde dann noch in den Gassen Gassenperikums ein paar Goldstücke verteilen, um Das ist eine gute aber, ja. Idee. Das ist tatsächlich eine gute Idee, aber das ist genau das, was ich eben sagte. Das hier ist Politik. Und mit solchen Mitteln, dass wir den aventurischen Boten mit einbeziehen, das sind genau solche Dinge, die wir in Betracht ziehen müssen. Hier äh, Messer zu ziehen oder Zauber zu zücken, ist ähnlich wie in der Landfahrt schwierig. Und wenn sie dem Alkohol verfallen ist, nun auch das ist kein unlösbares Problem, wenn sie sich denn helfen lassen möchte. Wo ich baue, ich mir allerdings dabei nicht so sicher bin. Hm. Außerdem macht ein kleiner Fehler einen Menschen doch erst menschlich und einen Zwergen erst zwergisch. Ich denke, ihr Alkoholismus wird nicht das große Problem sein. Lieber ein Held mit Schwächen als ein ganz glattgespülter, nicht wahr? Dann solltet ihr zum aventurischen Boden gehen und dort einen Artikel oder große eine große Interviewreihe reinsetzen. Ich weiß nicht, ob Mytram Korsfeld selber noch in der Stadt Stadtwald oder ob er wieder bereits aufgebrochen ist. Vielleicht in die Schwarzen Lande oder so etwas, aber spielt ja auch keine Rolle, wer diesen Artikel schreibt. Aber das ist das, was wir brauchen. Jede ja, menschliche Schwäche kann zu einem Einfallstor für die Erzdämonen werden. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass in diesem Fall eher nun diese Schwäche missbraucht wird, um sie schlecht zu reden. Also gut. Klärt das bitte nicht mit Schwertern und nicht mit Zauberei das ist Politik. Geht auf die Einladung von Ola Marix ein, findet heraus, was er von euch möchte, wenn er euch zu einem Essen in sein Kontor lädt. Ähm, und dann sprecht ihr sowohl mit Ernbrand von Hardenfels, dem Vizeadmiral, als auch mit seinem Stellvertreter Hakon von Sturmfels, der wie gesagt ein Freund von Dania ist oder war. Ähm, meinetwegen könnt ihr auch mit den Störrebrand sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr da Eiler von Schattengrund selbst mit einbeziehen müsst. Ähm, ja, und dann geht ihr zum Aventurischen Boten. Und ihr meint, sollte Ola uns tatsächlich vergiften? Könntet ihr etwas tun? Ich gehe davon hm. aus, ja. Hm, interessant. Außerdem Aber haben ja. wir Sempetilio, der kann bestimmt auch was tun. Und ich ja auch zur Not. Und da ist Magia ja jetzt wieder angebracht. Naja, versteht mich an dieser Stelle nicht falsch, aber euer Einfluss ist mehr als enttäuschend. Aber wir haben ja keine Wahl. Mit diesen Worten möchte ich aufstehen und gehen. Tja, er schaut so ein bisschen bedroppelt rein, weil er weiß, dass du recht hast. Um, ja, lass dich gehen. Habt ich Dank für die Informationen, die ihr mit uns geteilt habt. Sehr gerne. Ich, Wenn ihr noch etwas wissen Zigarre möchtet. Ich auf den Tisch aus und folge dann Rafim. Mhm. Wenn ihr noch etwas wissen möchtet, sagt Bescheid. Oh ja, ähm, wie steht ihr eigentlich zu Machessa? Äh, sie ist bei uns mit auf dem Schiff, wir haben sie jetzt nicht mitgebracht, weil wir nicht wussten, wie ihr zu ihr steht. Äh, ihr seid verwandt, oder? Marcheska Palligan. Ja, ja. Ich glaube, das Kadatta, ist eine ja. Cousine zweiten oder dritten Grades, ich bin mir nicht ganz sicher. Müsste ich in den Stammbäumen mal nachsehen. Naja, ja. ich dachte nur, vielleicht seid ihr zusammen aufgewachsen oder so. Ihr seid ja mehr oder weniger im gleichen Alter. Ja, aber Ich, ich bin, wollte euch nur... Ich bin schon lange nicht in al gewesen. Ich bin... Ich wirke von Perikum bzw. von Gareth aus für das Reich. Ja, keine Frage. Ich dachte nur, vielleicht wolltet ihr sie sehen oder so. Deshalb habe ich das angesprochen. Ganz nonchalant, wie man im Horas Reich sagt. Ja, vielleicht mhm. komme ich mal vorbei. Nun, ich hoffe, dass wir das Problem Marix euch klären können. In aller Güte. Und wenn das nicht in aller Güte ist, dann anders. Mhm. Viel Erfolg. Ge gehabt euch wohl. Was gut! Ja, wir hebt noch einmal die Hand kramt dann den aventurischen Boten und den Brief wieder zusammen und äh, besieht sich dann... Habt ihr den da gelassen, den Brief von... Ich Na, denke, ja. Ja, ja, ja. ist ein Geheimrat, das macht ja auch nur Sinn. Das ist jetzt an der richtigen Stelle. Und äh, ja, verstaut das wieder in Schublade. Währenddessen könnt ihr nach draußen gehen und werdet dann wieder erstmal in Richtung des Gartens mit dem zugefrorenen Brunnen geführt. Könnt natürlich auch weiter nach draußen gehen auf die Straßen, aber ihr seid ja sowas wie äh, alleine und könnt dort äh, reden oder dass euch jemand benauscht. Nun wollen wir einmal sehen, wann, wie diese Einladung stattfindet, ich würde mal diesen Brief aufmachen von Marix und äh, mal lesen, ob was da genau drin steht jetzt. Wann wir eingeladen werden, Zwetscher und Zeit? Es ist generell eine Einladung, dass ihr doch gerne in sein Kontor kommen dürft, ähm, um die jüngsten Großtaten von euch zu feiern. Man ja. dem, dem Ruf, der euch vorauseilt, möchte man folgen und fragen, was Helden eures Formats nach Pericum treibt. Oh. Nun, wir ich schreien. denke, er erwartet wohl eine Antwort. Dann sollten ich, wir einen Boten schicken, würde ich vorschlagen. Wie dass wir es, gerne... Wie wäre es, wenn wir selber hingehen? Direkt. Stande Peter. Ich weiß nicht, ob das nicht verfrüht ist. Sollten wir vielleicht zuerst mal diesen... mit diesem Ernbrand von Hardenfels reden. Oder besser noch mit Hakon von Sturmfels, der angeblich früher ein Freund Praya Danias war. Wir könnten sagen, wir wollen die Unterstützung der Perlenmeerflotte für den Kampf gegen die Blutige See, was in Tatsachen entspricht. Und könnten es so aussehen lassen, als wollten wir über ihn an den Vizeadmiral herankommen und einmal sehen, wie er so reagiert, wie er auf den ja. Vizeadmiral zu sprechen ist. Wir könnten uns genauso aber auch an die anderen Handelshäuser hier, was auch immer auf der Liste stand, Störrebrand, dieser Klange und wir kriegen hier sicherlich noch irgendwo einen Bootleitartikel, äh, aber die anderen Handelshäuser werden doch sicher dafür interessiert sein, welches Haus dafür verantwortlich ist, dass äh, deren Schiffe überfallen werden und nicht die eigenen. Und zumal Störrebrand auch der Besitzer des aventurischen ist, ihr könnt da nun ja ein gutes Wort für uns einlegen wenn wir diesen Artikel platzieren wollen. Noch ein Grund mehr zu ihm zu gehen. Ich glaube, das könnte alles sehr aufschlussreich sein. Und das Abendessen mit Barix würde ich gerne noch ein wenig vor uns herschieben, denn man, vielleicht wollen wir uns vergiften lassen, wenn wir keinen anderen ja. Weg mehr sehen. Nun, da spreche nur für euch. Ich will mich nicht vergiften lassen. Dann haben wir aber, heute einfach keinen... Aber Abelmeer, ein Gift ist nicht gleich ein Gift. Auch Worte können Gift sein. Wir müssen ja nicht unbedingt daran sterben. Wenn wir ihn auf legalem Weg nicht zu fassen bekommen können, könnten wir ihm ein falsches Verbrechen anhängen. Nun, dann präsentiert euch als Opfer. Gerne. Ich denke, ich denke darüber nach. Aber wie gesagt, deswegen würde ich gerne erst noch andere Informationen sammeln. Und mit Serpentilio sprechen. Voltax hat aber auch recht. Sollten wir jetzt, äh, dann am Ende zu Marix gehen, sollten wir uns von seinen Worten nicht vergiften lassen. Als erfahrener Intrigant, wenn er wirklich aus der Heimat kommt, dann wird er genau wissen, was er zu äh, sagen hat, um uns auseinanderzubringen. Aber, aber, aber, wir können doch auch ein paar Leute, die sicherlich, äh, was Intrigen angeht, ganz vorne mit dabei sind, die wir gegebenenfalls um Rat bitten könnten. Wen meint ihr? Naja, Lara. Das letzte Mal sind wir jetzt nicht optimal auseinandergegangen, aber ich kenne Sie ja schon eine ganze Weile. Ich weiß nur nicht, wo sie gegenwärtig ist. Ob sie bei Selindian ist oder bei Ohaia oder vielleicht hier vor Ort. Ja, sich ich befürchte, dafür haben wir keine Zeit. Dann können wir auch gleich auf die Inquisition warten. Hm. Nun, wenn sie vor Ort wäre, könnte sie uns helfen. Ich wollte nur diese Möglichkeit in den Raum stellen. Da ihr wahrscheinlich nicht die Heilige Boron-Inquisition meint, gehe ich davon aus, dass die auch keine Hilfe wäre. Naja, ich überlege ehrlich gesagt, bei den Rondrianern einfach selber vorstellig zu werden. Ja, ja. ich würde sowieso ganz gerne zu den Rondrianern gehen, weil, naja, ich Eiler lange nicht gesehen habe. Mal so. schauen, ob sie die Paktierer in ihren eigenen Reihen oder Dämonenverbündler genauso gut akzeptiert wie der Reichsgroßgeheimrat. Und außerdem habt ihr euch extra eure Scherben angezogen. Ja, ja. Dann lasst uns doch zu Eiler von Schattengrund gehen. Immerhin können wir dort eine freundliche Aufnahme erwarten. Übrigens, sollte der Bastard uns vergiften, werde ich ihn mit meinen eigenen Händen töten. Na mhm. ich denke nicht, dass er auf solche primitive Mittel zurückgreifen wird. Naja, das würde ich ihm raten. Nur wenn er glaubt, damit davon kommen zu können. Das wäre doch sehr auffällig, wenn er uns einlädt und äh, alle Helden in seiner Amtsstube verscheiden würden. Naja, ich gesagt. will nichts sagen, aber wir haben... Briefe von Feinden des Reiches, Dämonenbündler und der Greisroßgeheimrat hat uns gesagt, der kann da leider nichts tun. Ich glaube, unser Ableben wird den Grafen vielleicht unangenehm stören, aber wirklich ein Problem scheint das ja nicht zu sein. Alles sehr enttäuschend. Wenn ihr mich entschuldigen könnt, dann äh, werde ich euch nicht weiter zu der nächsten hohen Person begleiten. Ich habe mich hier schon nutzlos gefühlt. Ich werde mich mal mit ein paar Seeleuten in den verschiedenen Tavernen unterhalten und mal eine Liste zusammenstellen von äh, Handelsschiffen, die über die letzten Monate ausgelaufen sind und nicht wiedergekommen sind. Und oh ja, das klingt gut. Dann kannst du auch gleichzeitig äh, schon mit dem Straßenwahlkampf für unsere Admirälin anfangen. Gib in ihrem Namen ein paar Drinks aus und... Ähm dieses und jenes, du weißt ja, wie das läuft, du bist ja Seemann. Ja, Sollte ich das schon tun, bevor wir uns eine Geschichte ausgedacht haben, wie dass sie von einer großen Heldentat oder so wiederkam? Ja. ja. Ihr, könntet, ihr könntet ihren Amtsnachfolger schlecht machen und sagen, dass äh, es zu, ihr, dass zu ihren Zeiten nicht alles perfekt war, aber dass heute doch auch nichts besser geworden ist. Ja, ich kann es versuchen, aber ich glaube nicht, dass sie einem... Äh, dass die Mittelreicher hier in Fluss äh, was ein Südländer sagt, für bare Münze nehmen werden. Ich meine, ja. würde zu uns in die Heimat äh, so ein blinden Blashaut und unsere Leute schlecht machen. Nun, ihr könnt die, Gerüchte die ihr könnt Gerüchte streuen. Gerüchte streuen, dass sie, nun ja, äh, dass der Admiral, der stellvertretende Admiral in März die Geschäfte mit den Südländern verstrickt ist. Und nun ja, ihr seid ein Teil davon, in dieser Geschichte. Ja, ja, ihr seid, seid jetzt der aus. Böse! Ich lass mir was einfallen. Ich denke, uns ist schon viel geholfen, wenn ihr an diese Informationen kommt, die ihr sucht. Gutes Gelingen Diamantas. Wir treffen oh. uns dann wieder am Schiff? Ja. Wisst ihr, ob weil. es hier Maraskana gibt? Nun, zumindest den einen. Hm. Naja, ich meine nur, weil der Klatsch ja gewissermaßen auch eine Art Wahlkampf ist, nicht wahr? Ich denke, Perikum hat keinen Maraskana-Viertel wie Alanfa. Nein, ich sprach nicht von einem ganzen Viertel, aber es wird doch einige hier geben. Nun, wenn es drei Maraskana in Perikum gibt, dann ist das kein Klatsch. Ja, ihr habt schon recht, zum Klatsch braucht man mindestens fünf. Das ist mir auch bewusst. Naja, aber alles, was ihr dem ersten Maraskana erzählt, wird der dritte auch wissen. Also da hat Boltax jetzt nicht Unrecht, die können ja nicht die Fresse halten. Aber ich denke, wir sollten aufbrechen, bevor ich hier mich noch in Rage rede. Und bevor wir uns, nun ja, auf wir fallen uns auffällig, wenn wir hier rumstehen. Wir sind zwar noch im Innenhof, aber wir sollten trotzdem beilen und unauffällig sein. Aber mir, ich bin ähm, zweieinhalb Schritt groß und trage eine Waffe bei mir, die vermutlich zu schwer ist, um für die was die meisten Menschen nicht tragen können. Ich bin nicht unauffällig. Nun gut, ihr lebt aber zumindest von mir ab. Nein, nicht wirklich. Also ich nicht finde, wirklich. Ihr Ihr, ihr seid eine herausstechende Persönlichkeit, Abimir. Das weiß ich aber. Nun, ich hoffe, mein Bestes irgendwie im Schatten. Von... Also, wie viele Bettler heute mit euch gesprochen haben, das war ja, ja gar seltsam. Also, nee, aber das habe ich noch nie gesehen. Also wirklich, also jeder Händler hatte ja an euch Interesse. Habt ihr vielleicht irgendwie einen Beutel zu voll gemacht auf dem Schiff? Habt hm. ihr äh, Stoll Nummer 5 aufgelegt? Nein, das würde es erklären. Dann würden sie ja wegrennen und auf mich zu. Aber das ist vielleicht eine gute Idee. Nein, das ist keine gute Idee. Lass uns einfach gehen. Und so brech ihr auf. Serpentilio, was möchtest du derweil tun, während die anderen unterwegs sind? Wie bereits angekündigt, wird Serpentilio sich einen äh, Dukatengardisten, der gerade Dienst hat, ähm, herbeinnehmen. Und beide werden in Zivil äh, von Bord gehen und ein wenig das nichts das Hafen Hafenverdun. Pellekom ist ja nicht so der groß. Ähm, mal den zum einen natürlich die, die Marktplätze und Räume und äh, diverse Krämer ähm, durchwühlen. Nach zum einen ähm, Nachschub für den Alchemiebedarf. Äh, vermutlich werden irgendwelche Nonsens-Dinge mal wieder alle sein. Alle sind ja immer so beliebte. Hoch, wir haben schon wieder keine mehr Dinge. Ähm, und zum anderen einfach mal sehen was man so interessanten Sachen findet, die man unter Umständen als, ähm, als Donarium verwenden könnte. Ja, also du wirst vor allem beschränkt sein durch die Blutige See, da gibt es keine oder wenige Handelsfahren. Dann ist es Winter, du kriegst also nur Sachen, die im Winter gedeihen und dann eben auch nur in der, in der Äquatorregion, beziehungsweise dann eben hier um Perikum herum. Ja, ist, aber so Sachen. Extrem ein. Äh, für lebende Dinge ja, aber ähm, verschiedene Salze, Schwefelquell, oh, etc., et et genau, Pechblende. Problem. Ja. Aber wenn ähm, du in genau. eine Alraune haben willst, uh, das wird schon schon. Ja, das war jetzt nur als Beispiel. Ja. Alraune mhm. kriegt man ja nicht eingelegt. Ich weiß aber nicht, wie die Akademie hier versorgt wird. Oh, und ob es irgendwie freie Archimisten in der Stadt gibt, wie die Situation ist. Ist auch nicht so, nicht so wichtig, wie gesagt. Mhm. Er wird den halben Tag dazu bringen, durchzuklappern und einfach mal zu sehen. Ähm, sucht nicht wirklich nach irgendwas ähm, und habt währenddessen die Ohren offen ja, Nur für den mal, Fall, dass man die was Gassen stolpert Gassenwissenprobe Gerüchte als Spezialisierung reduziert. An den Gassenwissen bekomme ich eine Erschwernis, weil ich die, ähm, die... Wie hast du denn? Die Sonderfertigkeit? Come on, Timmel, hilf mir Kulturkunde Danke, Kulturkunde Mittelreich da nicht habe Das ist eine Erschwernis von 3 Okay, lass mich kurz schauen, ob mein Gassenwissen wer aktuell ist Ist er mit gerade einmal sieben. Das könnte jetzt übel werden. Das sieht aber gut Uff. Doppel 1. Das der krit hm. Ja, du ähm, hörst dich ein bisschen rum bei verschiedenen Händlern. Du bekommst Alraun, Schwefel. Ähm, also, normalerweise würdest du sagen, gerade zu dieser Jahreszeit ist es unglaublich schwierig. Aber du bekommst quasi all das, was du irgendwie brauchst. Also, Alraun, du guckst kurz rein, sind ein Die lebt sogar. Das ist eine lebende Alraune die da wohl irgendwie eingetopft wurde, irgendwie versucht krampfhaft gerade mit diesem Öl zu kämpfen, das sie eingelegt wurde, schluckt und schluckt und schluckt, aber sie stirbt einfach nicht. Das scheint der, der Händler, scheint das auch gar nicht irgendwie bemerkt zu haben oder ja, zumindest ist das ein absolutes Schnäppchen, eine lebende Alraune zu bekommen. Und ja, währenddessen kannst du dann auch dich umfragen, umhören, was, was du auch eben wissen magst. Gezielt wissen würde ich nicht, ich frage auch mal über, über die Situation und was man gerade so denkt und ach wie schrecklich ja, das da, ist. Da habt ihr gerade echt wirklich Glück gehabt. Also ich meine, ähm, gerade auch rein gekommen, die, die Marekshunden, die haben ja richtig gut äh, die, die Schiffe gerade. ne? sind so zwei aus, äh, aus, äh, aus dem hohen Norden gekommen und das andere, das äh, war schon ein bisschen länger unterwegs, das kam wohl glaube ich aus Charybso oder so, sagt man. Naja, zumindest waren die unterwegs und äh, die sind gerade frisch reingekommen. Ich habe selber noch nicht über die Waren gekommen, aber guck mal hier, ich habe äh, zwei Allrauen sind da drauf. Die kann ich euch gleich äh, über, überschreiben, wenn ihr mögt. Ist noch gar nicht ausgepackt, die Kisten. Sicher doch, sicher doch. Von weit her, sagt ihr. Ähm, nur für den Fall der Fälle, ihr könnt mir nicht sagen, wen man da ein bisschen ansprechen müsste, um bei dem Haus vorstellig zu werden, Zwecks der Geschäfte. Oh, es ihr, doch bei Ihnen. Also, jetzt, äh, ich habe jetzt äh, einige Sonderverträge. Äh, ich kann euch das günstig abgeben. Ähm, aber die sind, also, ihr, ihr könnt da selbstverständlich auch beim Kontor selber kaufen. Ne? Dann müsst ihr euch aber, müsst ihr euch, ich weiß gar nicht, ob ihr euch vorlassen, so als äh, Reisenalchemist, aber ja, doch bestimmt, warum denn nicht? Ähm, die, die Preise sind aber schon happig. Ne? Also, sind halt eben die, die Vermögensten und auch die erfolgreichsten Händler hier in dass Das, das äh, Mal ganz ab davon. Ne? also ne? Selbst die palligans die kaufen ja auch hier, ne? Also jeder, der irgendwie Waren vor allem aus dem Süden beziehen will, äh, wegen der blutigen See, kommen die ja gar nicht hier hin, ne? Genau, das wundert mich auch ein klein wenig. Die äh, Herren scheinen einen anderen Trick zu kennen. Äh, ja, also es gibt halt schon Gerüchte, ne? So, dass o Ola Mareks einen Bagdad so, <lacht> aber das sind, das sind schon Gerüchte, ne? Das halte ich doch sehr für Arnebüchen, aber ich sagen. die eine oder andere Sache muss er wohl können. Oder kennen. Ja, kennen und können, sicherlich. Ja, ja, Seine ganze Familie, ja, da sind ja auch ganz viele vom Magistrat oder eingeheiratet. Ähm, hier diese, diese Höhe Villa hat ja auch ein Kind, ne? Die, die war langere Zeit jetzt auf Abenteuer und die ist jetzt wieder hier. Ich glaube, ich habe hab gehört, die hat einen elfjährigen Sohn. Die hat sie einfach hier zurückgelassen. Naja, aber äh, ihr Mann ist ja auch noch hier, auch wenn sie den eigentlich gar nicht liebt. Aber äh, hier sein soll der wohl. Äh, das war so wieder so eine, so eine Zwangsheirat oder so, habe ich gehört. Huh. Ja. Das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Es wird sich irgendwie in den Smalltalk vermutlich von da aus verlaufen. Ja. Ähm, also, wenn du, so. wenn du nachfragen solltest, der Pakt soll wohl nicht mit Charybdorot geschlossen sein, sondern äh, eben als Händler mit Taspharale, dem blutigen äh, Gürtelschneider. Interessanterweise hört man das an mehreren Stellen oder wenn mehrere Leute fragt, kommen da mehrere angebliche Pakt dabei rum? Nee, nicht mehrere Pakte, aber also mit einer anderen. Ja, wenn ich, ich jemand anderen frage, genau. meint der dann in Wahrheit, er hätte einen Pakt mit Karyptorot und der nächste meint, nein, er hätte einen mit, äh, mit Solver. Ist auch mit Beläugermod mit, äh, oder, ein. oder sind die sich alle also, also irgendwie auf Solver ein? Also, wenn du, wenn du explizit nachfragst, dann, dann hinter vorgehaltener Hand, ja, ja, ja, mit tass ja, ja. Also, alle sagen das Parallel, aber äh, das ist. Ob das, ob das jetzt so stimmt, ja das ist nur eine Menschenkenntnisprobe. Also, ist, also auch die, ist auch das. Die, die eine Sache ist, glauben die das selber? Ähm, und selbst wenn sie es glauben, muss es ja nicht der Wahrheit entsprechen. Ja. Menschenkenntnis. Aber alle, sprechen, ich von, alle sprechen von Tosparall. Ah, Menschenkenntnis relativ geworfen. Ja, naja, mit der Schwernis, die wir, die wir da reinpacken, wegen der falschen Kulturkunde. Ja, trotzdem ein paar punkte über. Ja. Also, ähm. Das, um, das, das, das, sind, das sind halt echte gerüchte ne? und wenn er ein pakt hätte dann wird natürlich ich auch sagen wenn das und ne? wenn irgendjemand einen haltbaren hinweis hätte wären die leute schon auf den barrikaden aber sind die sich einig über das warum weil, er einfach, like, oder weil du, er einfach besser als Störebrand ist richtig oder nur Oh, der ist erfolgreich oh, der muss ein park betroffen also er hat er hat sogar Störebrand ans, an, an den äh, an den abgrund gedruckt sag ich mal ich meine den geht's aventurien weit geht es den halt überhaupt nicht schlecht und das war nie ein prosperierender Hafen von den Störerbrands. Das war halt einfach ein Hafen. So, Aber selbst D hat er wohl richtig krass an den Rand gedrückt. Ähm, erfährt man, wie man unkompliziert an den örtlichen Störerbrandverräder rankäme? käme? Like, hat der eine Lieblingskneipe oder so? Also Leute, die was auf sich geben, die gehen wohl am meisten nach oben in den Hardstainer. Äh, Qualität 6, Preis 6. Ähm... Das geht natürlich besser. Guten Selander wird es hier nicht geben, aber so all diejenigen, die wirklich was auf sich geben, die gehen ins Gasthaus Harzdener. Ähm, da soll wohl auch mal der, der heilige Jalan gastiert haben, als er bei seinem ersten Perikum-Besuch äh, eingefahren ist. Da war der wohl auch hier und hat dann irgendwie, man, man redet wohl von, von Fässern mit Brandöl, die Geschichte geht wohl rum. Da war der wohl im Gasthaus Harzdener untergekommen. Ähm... Ja, aber du hast Jala nie kennengelernt, dementsprechend. zweifelsohne ohne äh, geschichten um Donarien, äh, Religiönen zu verkaufen. Ähm, Ratszene äh, liegt neben dem Ingrim-Tempel. Ähm, ansonsten, ich glaube, es war es an der Gerüchteküche. Ähm, hilf mir kurz aus, ja, eventuell wird das wissen. Die Akademie der Abschwörung ist eine Weiße, nicht wahr? Ja. So, äh, Bibliothekszugang ist absolut für Außen. und gilt gar nicht drin. Ähm. Wahrscheinlich nicht, Dacht aber sie nehmen, sie nehmen, sie trotz dessen, dass sie weiße Gilde sind, äh, sie haben eine unglaublich gute Verbindung zu den Neuoniten hier vor Ort und versuchen sich eben nicht nur mit der Austreibung von Geistern, sondern eben auch von Geisteskrankheiten, gerade Olorant ist da ein ganz großer Freund von und versucht da eben als äh, Magister Magnus Contrarius ähm, auch auf profanem Wege dem ganzen Herr zu werden. Und wenn du dich anbötest als äh, Seelenkundiger oder als Geisterentschwörer, dann könntest du sogar als Schwarzmagier da äh, Einlass bekommen. Halte ich im Hinterkopf, halte ich aber gerade für zu langwierig, also das es so bringt. Denn, es wollte wieder nach Ausschiffs kommen, denn ich wollte noch ein paar Stunden unterwegs sein, fängt sehr wichtig an, einen Invocatio Integra vorzubereiten. Hm, Auf jeden Fall, noch jeden Fall. Dann bist du auch raus, wenn du nach Dämonen stinkst. Wir machen weiter mit Zulamin. Nein, wir, beschw wir beschwören nicht. Wir zeichnen nur den Kreis. Du bist ein dreckiger Schwarzmagier, Nekoman. Zulamin. Äh, du und deine Gruppe. Ich weiß nicht, wer das jetzt alles ist. Ähm, Zulamin. Serpentilius auf dem Schiff. mir wollte mit. Nur Diamantis ja. und Serpentilius sind nicht dabei, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, Diamantis ist nicht dabei. Rafim kommt mit und Boltax kommt mit. Genau, ja. wir wollen zu Eiler von Schattengrund. Gut.